Viel Wind und Sonnenschein haben dem Ökostrom in Deutschland einen neuen Rekord beschert. Nach Berechnungen des Energiekonzerns Eon wurden von Januar bis Juni rund 126 Milliarden Kilowattstunden grüner Strom ins Netz gespeist, 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Den größten Anteil hatten Windkraftanlagen mit 73 Milliarden Kilowattstunden, danach folgen Solaranlagen, Biomasseanlagen und Wasserkraft. Im Februar steuerten die erneuerbaren Energien dem noch erstmals mehr als 60 Prozent zur gesamten Strommenge bei.